neue Herausforderung, diese Herausforderung müssen wir heute schaffen Leute, so sieht ihr ganz aus, dieses Dorf hier müssen wir vernichten Leute, erstens machen wir mal Erdbeben sauber, Tag, Schaden 1 Kaputt, es muss halt so schlauweise gemacht werden, Leute. Jetzt. und dann hier tag aktivieren, direkt Habt ihr das gesehen? weil das ist halt systematisch. Das muss man schnell machen. Tag und dann machen wir Kopfjäger. Kopfjäger. Und dann machen wir hier tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag tag Und dann machen wir hier einen Donnerblitz. Und dann machen wir einen Tadadak. Das ist sehr leicht, Leute. Jetzt. Das ist sehr leicht. Und hier einmal äh, Eisauber. Das geht schnell. Das ist einfach. Jeder kann das schaffen. Ihr müsst das nur wie ich machen. Nur wie ich. Dann schafft ihr das auch locker, Leute. Jetzt. Genau wie ich mache in Taktik. Das ist das leichteste Dorf überhaupt. Zum Schlagen. Ja. Somit ist das 100%. Prozent. Wir haben noch ein sauber zur Verfügung. Aber das bin zu mir nicht. Wir haben es uns so geschafft. So Leute. Daumen hoch geben, abonnieren. Ciao Leute. So wo funktioniert das genau wie ich machen. Dann wird es auch schaffen. Ciao Leute.